Sehr schön, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen im Namen der Jury des Hans und Lea Grundig Preises 2015 die Shortlist, also die engere Auswahl, vorstellen zu können. Wir hatten in der Jury die schwierige, aber ganz tolle Aufgabe aus über 250 Bewerbungen aus dem Bereich bildende Kunst, Kunstgeschichte und Kunstvermittlung eine Auswahl zu treffen. Wir hatten uns entschieden, die Preisausschreibung auf Deutsch und auf Englisch zuzulassen, und das hat sich im Nachhinein auch als sehr ähm, sinnvoll erwiesen, weil wir sehr viele Einreichungen aus Israel, aus den USA bekommen hatten oder von israelischen Künstlern, die in Berlin leben, zum Beispiel eine ganze Reihe. Ähm, das war eine tolle Erfahrung und ich kann berichten aus, den oder aus dem Publikationsprojekt, dass sehr viele amerikanische Museen oder israelische Institute an der Arbeit des der Grundig Stiftung sehr interessiert sind. Also es schlägt weite Kreise mittlerweile. Statistisch äh, wollte ich sagen, dass, dass es einen Schwerpunkt äh, in den Einreichungen in dem Bereich der bildenden Kunst gab, also das war mit Abstand die, die, der größte Posten und ähm, dank Thomas Flehls Expertise und Erfahrung haben wir uns ein schönes äh, Verfahren uns aus oder überlegt, wie wir von diesen 250 schrittweise eindampfen können auf 70, dann auf 20 und dann auf 14, dann auf 12 und dann am Ende auf 3. Also, also wir sind dann ähm, so vorgegangen, wir haben uns zweimal getroffen in Berlin, wir haben kontrovers diskutiert, aber es lief immer sehr friedlich ab, also es gab keine, keine großen Differenzen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich möchte Ihnen jetzt die zwölf Beiträge quasi kurz vorstellen. Ich möchte auch noch sagen, dass das Juryprozedere oder die in der Jury auch für mich persönlich oder für alle persönlich eine schöne Erfahrung war, weil wir kollektiv zu einer Entscheidung gekommen sind, und auch uns gegenseitig im Prinzip inspiriert haben. Und das war einfach eine tolle Erfahrung, auch für mich persönlich. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich komme zunächst zu den kunsthistorischen Arbeiten und danach zu den Einreichungen aus der bildenden Kunst. Ich habe eine alphabetische Reihenfolge hier in der Präsentation. Das ist aber keine Reihung im Sinne des Platzes, sondern es geht ums Alphabet. Ähm, bei der Kategorie Kunstvermittlung ist die Shortlist gleichzeitig die Preisträgerin oder die Gewinnerin, Frau Weizmann und ihr Team, sodass ich die Shortlist für die Kunstvermittlung hier an dieser Stelle ausspare. Ähm, ich komme also zur Kunstgeschichte. Ähm, der erste, alphabetisch erste Platz in der Shortlist Kunstgeschichte ist nicht diese Folie, aber es ist äh, unsere Preisträger Lied Ballmann und Matthias Reichelt. Äh, darüber wird Eva Adlan gleich sprechen. Ich komme jetzt zu Platz 2 alphabetisch. Die Arbeit der Münchner Kunsthistorikerin Boço Dogramaci zu den Expeditionen von emigrierten Forschern in der Türkei in den 30er Jahren, 2013 erschienen, gefiel uns besonders aufgrund des überzeugenden Zusammenspiels von historischer Quellenkritik und eindrucksvoller Bildauswahl und äh, weil die Arbeit ein bislang kaum beachtetes Thema äh, in den Fokus nimmt. Anna-Carola Krause aus Berlin, die heute auch hier ist, hat in ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem Leben und Werk der deutsch-jüdischen Künstlerin Lotte Laserstein eine Biografie aufgearbeitet, die durchaus parallel mit der von Lea Grundig aufweist, aber doch wieder ganz anders ist. Lobend hervorheben möchten wir, dass Krauses wissenschaftlicher Impuls zu Laserstein sich nicht nur in tollen Publikationen niedergeschlagen hat, sondern eben auch in Ankaufsaktivitäten von öffentlichen Sammlungen. Also ein schönes Resultat daraus, dass Museen Werke von Laserstein gekauft haben. Mit dem kunsthistorisch-ästhetisch sehr anspruchsvollen Thema Faszination und Schrecken hat sich Martina Sauer aus Bühl in Baden beschäftigt. In ihrer 2012 erschienenen Studie geht sie der Frage nach, welche Emotionen die Werke Anselm Kiefers beim Betrachter auslösen und warum sie dies tun. Wir finden Sauer's interdisziplinären bildwissenschaftlichen Ansatz sehr interessant und möchten auch noch hervorheben, dass ihre Schriften allesamt als Open Access, also kostenlos über die UB Heidelberg, verfügbar sind. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Schließlich äh, schließen möchte ich äh, die Shortlist Kunstgeschichte mit der Arbeit der Londoner Kunsthistorikerin Astrid Schmetterling zu Else Lasker-Schülers Ar Laskers Arbeit I am J Joseph of Egypt. Diese Arbeit ist 2012 in der renommierten Fachzeitschrift Ars Judaica äh, erschienen. Uns gefiel dabei die genaue, informierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Problem des Orientalismus im Werk von Else Lasker Schüler und ihren grafischen Arbeiten. Kommen wir nun zu den Arbeiten aus dem Bereich der bildenden Kunst. Die in Kiew und in Berlin tätige Künstlerin und Aktivistin Evgenia Belorussetz überzeugte uns mit ihren Fotografien zu den, Arbeiten, äh, zu den Arbeitern in den Kohleschächten der Ostukraine. Sie haben sowohl dokumentarischen als auch poetischen Wert und tragen einen ganz eigenen Realismus zur Schau. Anerkannt Erwähnen möchten wir, dass Belarusetts Fotografien aus der Ukraine zum Beispiel schon bei Surkamp erschienen sind, also auch schon ähm, in Deutschland ähm, Anerkennung gefunden haben. Mit dem schwerwiegenden und weiterhin, man möchte sagen, wieder oder immer wieder brandaktuellen Thema rechtsextremistischer Gewalttaten in Mitteldeutschland beschäftigt sich Esther Dischereitz äh, aus Berlin seit den 1990er Jahren bereits für ihr Hörspiel Blumen für Othello über die Verbrechen von Jena Klagelieder. Eine Koproduktion mit dem Deutschlandradio Kultur, wenn ich richtig informiert bin, von 2014, hat sie in Form einer ja, multimedialen Sprechgesangsaufführung die Verbrechen des sogenannten NSU künstlerisch performativ aufgearbeitet. Jetzt würde in der alphabetischen Reihenfolge Olga Zitlina kommen, aber das macht dann Eckhard Gillen, deswegen gehe ich jetzt weiter. Die in Berlin und in Belgrad lebende Performance-Künstlerin Tanja Ostojic äh, beeindruckte die Jury mit ihren politischen, oft provokativen Performances wie Naked Life 2 von 2011 und Misplaced Woman von 2013. Sie thematisiert mit ihren Interventionen im urbanen Raum Fragen wie Migration, Ausgrenzung, Genderfragen, Ausbeutung sowie die prekäre Rolle von äh, Frauen aus Südosteuropa in Mitteleuropa. Außerdem überzeugten die Jury die fotografischen und in den öffentlichen Erinnerungsraum hineinwirkenden Arbeiten der Leipziger Künstlerin Luise Schröder. Schröder hat sich für die Installation Vergegenwärtigen 2014 und die historische Front von 2013 mit der Frage auseinandergesetzt, wie bestimmte Orte eine kollektive Erinnerung schaffen und wie bei Fehlstellen der Erinnerung solche Orte durch künstlerische Interventionen wiederbesetzt werden können. Die Jury hebt explizit auch die professionelle Präsentation und Aufbereitung von Schröders Arbeiten lobend hervor. Abschließend möchte ich äh, mit dem fotografischen Interviewprojekt Sprachlose Gegenstände stoßen uns an, Nachdenken über Theodorus Bulgarides von Regina Weiß und Hanna Maischein von 2014. Auch diese Arbeit setzte sich mit den Mordtaten des sogenannten NSU künstlerisch auseinander, in dem es nach den räumlichen und mentalen Erinnerungsorten an den Griechen Bulgarides fragt, der vom NSU als vermeintlicher Türke 2005 in München getötet wurde. Wir möchten diese Arbeit auch dafür hervorheben, dass sie in der engen Zusammenarbeit von Fotografie und Geschichtsforschung entstand und dass sie versucht, gängige Narrative kritisch zu hinterfragen. Die Jury, und dann spreche ich wieder für alle, gratuliert allen auf der Shortlist vertretenen Beiträgen für ihre hervorragenden und außergewöhnlichen Projekte. Vielen Dank. Ja, Sie haben weiterhin mit mir das Vergnügen. Ähm, ja. Ich komme ähm, zu Laudatio des der Kategorie Kunstvermittlung für den Hans- und Lea Grundigpreis preis 2015, den wir an das Projekt aus dem zweiten Leben Dokumente vergessener Architekturen, englisch from the second life Documents of Forgotten Architectures und das damit verbundene Team um Ines Weizmann ähm, verleihen. Dieses interdisziplinäre Forschungs- und Ausstellungsprojekt kombiniert mit den beiden Medien, Architektur und Film, die Frage über das Schicksal von Architekten und Künstlern die von den Nationalsozialisten zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen worden waren. Ausgehend von Archivrecherchen und der Arbeit der deutsch-israelischen Architektin, Bauhistorikerin und Schriftstellerin Mira Wahrhaftig auf dem Gebiet der Migrations- und Exilforschung, hat das vielköpfige Team um Weizmann und Wolfram Höhne, Künstler, Filmemacher, Dozent, Markus Schlafke, Künstler, Filmemacher, Dozent und Volker Umlauft, Filmemacher und Dozent, eine beeindruckende, beziehungs- und perspektivreiche Arbeit vorgelegt. Dabei geht es, wie der Titel verrät, sowohl um die biografischen Schicksale als auch um die Architekturen dieser Schicksale. Beide Kategorien entreißt das Projekt dem Vergessen und bringt nicht nur das Nachleben der im Exil errichteten Gebäude zum Vorschein, sondern auch das Nachleben derjenigen Gebäude, welche die Architekten vor dem Verlassen ihrer Heimat zurückließen. Das Projekt versteht Architektur nicht nur als Baukunst sondern in erster Linie als soziale, politische und lebensweltliche Kategorie. So nimmt es konsequenterweise die verschiedenen Akteure in den Blick, die Architekten, die Bewohner, die Auftraggeber, die Nutzer. Durch diese differenzierten Perspektiven, die sich unter anderem auch in der formalen und medialen Vielfalt der Ausstellungsbeiträge widerspiegeln, gelingt es dem Projekt, um Ines Weizmann, die Dynamiken und Komplexitäten des Systems Architektur zu, ähm, zu veranschaulichen. Denn es fragt nicht nur nach, den historischen, ähm, nach dem historischen Blick, sondern verschränkt den Blick zurück mit dem nach vorn. Wie werden die Architekturen heute genutzt? Welche Perspektiven haben sie? Was sind potenzielle Umgangsformen mit diesen Zeugnissen des Second Life? Das kollektive Forschungs- und Filmprojekt, das im Sommer 2014 an der Bauhaus-Universität Weimar mit Studierenden der Fakultät Architektur und der Fakultät Medien erarbeitet und ausgestellt wurde, gefiel der Jury aus mehreren Gründen außerordentlich gut. Ich zitiere aus unserem gemeinsamen Urteil, Zitat, das Projekt verbindet historische Recherche mit eigener Filmproduktion. Es stellt in vielerlei Hinsicht ein gelungenes Experiment in der universitären Lehr- und Forschungsarbeit dar. Die Beobachtung von städtischen Räumen, Gebäuden, Plänen und Dokumenten wurde mit der Dokumentation von Lebensgeschichten so verbunden, dass ein weitreichendes wissenschaftliches Netzwerk entstand, das von einer intensiven Literaturrecherche, Anfragen in städtischen und privaten Archiven und Sammlungen bis zu schriftlichen Korrespondenzen und Interviews mit Familienangehörigen, Bewohnern, Historikern, Denkmalpflegern und Experten reichte. Zitat Ende. Ines Weizmann ist seit 2013 Juniorprofessorin für Architekturtheorie am Bauhaus-Institut, jetzt wird es kompliziert, für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung an der Universität Weimar. Sie studierte in Architektur in Weimar und an der École d'Architecture de Belleville in Paris, an der Sorbonne, an der University of Cambridge und bei der Architectural Association in London, wo 2005 auch ihre Dissertation mit dem sehr interessanten Titel "The Disappearance of Everyday Life in East Germany Since Reunification" entstand, also das Verschwinden des Alltagslebens in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung. Ist das eigentlich veröffentlicht worden? Vielleicht erzählen Sie noch was dazu. <lacht> Ähm, Frau Weizmann unterrichtete unter anderem an der Architectural Association am Goldsmiths College in London, am Berlage-Institut für Architektur in Rotterdam und an der London Metropolitan University. Sie ist Herausgeberin des Buches Architecture and the Paradox of Dissidence 2014 sowie zusammen mit Eyal Weizmann des, ähm, des Buches Before and After Documenting the Architecture of Disaster, ebenfalls 2014. Sie hat diverse Artikel und Aufsätze, unter anderem in Arch+ und im Harvard Design Magazin, Magazine publiziert und Beiträge unter anderem auch für Sammelbände verfasst. Außerdem ist Ines Weizmann als Künstlerin und als Kuratorin tätig. So war ihre Installation Repeat Yourself 2012 im Arsenale auf der Architekturbiennale in Venedig zu sehen und danach 2013 als Einzelschau im Architekturzentrum Wien und an der Columbia University in New York. Sie merken also, wie sich in ihren Arbeiten Forschung und Vermittlung gegenseitig ergänzen und bereichern. Der Jury fiel der Punkt der Kollaboration und der Teamarbeit des ganzen Projektes sehr, auf, äh sehr angenehm auf. Die Studierenden des Projektseminars hatten die Möglichkeit, sich ganz konkret mit individuellen Beiträgen einzubringen. Die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit zwischen Dozenten und Studierenden wurde hier tatsächlich einmal auf Augenhöhe praktiziert und wie gut das Ergebnis einer solchen Form sein kann, sehen Sie heute Abend. Weizmann und ihr Team haben uns mit ihrem historisch-kritischen, aber auch empirisch-emotionalen Zugang zu diesem wichtigen Thema überzeugt. Dieses Thema, das Nachleben exilierter Architekturen und Architekten, ist aufs engste auch mit dem Leben und Werk von Hans und Lea gründlich verbunden. Diese Verbindung reicht weit über geografische Parallelen hinaus, berührt sie doch auch Fragen der Rezeption, der zeitgemäßen Vermittlung des Problemfeldes kunst exil exilkunst sowie der akademischen Erforschung und Aufbereitung schwieriger und politisch unbequemer Themen. Diese Herausforderungen haben sich Weizmann und ihr Team auf vorbildliche Weise gestellt. Mehr noch, Sie haben nicht nur historische Grundlagenforschung betrieben, sondern auch Vermittlungsformen ausprobiert, die zukunftsweisend sind. Weizmann und ihr Team erweitern didaktisch und auch methodologisch den wissenschaftlichen Diskurs, indem sie auf einer Mikroebene einzelnen Schicksalen, einzelnen Bauten, einzelnen Objekten großen Platz einräumen. Kollektive Schicksale werden somit auf einer individuellen Ebene fassbar. Auf der Makroebene koppelt das Projekt die Einzelschicksale an den zeithistorischen und sozialen Hintergrund und bindet sie in die Geschichte des 20. Jahrhunderts ein. Und es leistet auch noch eine beachtliche Vernetzungsarbeit auf internationalem Niveau, denn ähm, das Projekt, von dem ich spreche, war sowohl zweimal 2014 in Weimar zu sehen, aber auch im Mai letzten, diesen Jahres in Tel Aviv im Max-Liebling-Haus, also wieder eine Verbindung zu Lea Grundig, ähm, also dem Lieblinghaus, einem Ort, das selbst ein Beispiel für das zweite Leben von Exilarchitektur ist, und ab 2017, wie ich gelesen habe, das Kompetenzzentrum Weiße Stadt beherbergen wird. Mittlerweile, so sagte mir Ines Weizmann, sind nach der Ausstellung in Tel Aviv zu den neuen ursprünglichen Filmen fünf weitere hinzugekommen. Eine institutionelle Verstetigung erreichte das Projekt mit der Gründung des Center for Documentary Architecture an der Bauhaus-Universität Weimar. Dieses untersucht Architektur mit besonderem Hinblick auf seine dokumentarischen Qualitäten. Wir können also alle miteinander gute Dinge sein, dass wir noch vieles von Ihrem tollen Projekt, liebe Frau Weizmann, hören werden. Ihnen und Ihrem Team unseren herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Arbeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche, vielen Dank an Herrn Zuckrow, vielen Dank an die Juroren für diesen Preis und vielen Dank an die, die diesen Preis wiederbelebt haben. Und vielen Dank für den Preis. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, ich muss jetzt nur dorthin gelangen. Wenn ich Ihnen hier danke, tue ich dies im Namen der Teilnehmer unseres Forschungs- und Filmprojektes das sind eben die Experten. Der Herr Suko hat schon eigentlich alles gesagt, aber ich muss sie immer wieder erwähnen. Äh, denn äh, das, sind, das ist mein Team, so ist es ja beschrieben worden. Äh, das ist Wolfram Höhne, Markus Schlafke und Volkmar Umlauft, äh, drei ganz wunderbare Kollegen, äh, die diese Projekte intensiv äh, mit mir betreut haben. Und natürlich äh, geht der Dank. Äh, an die äh, Autoren äh, äh, dieser Projekte. Das passiert, glaube ich, nicht. Ähm, vielleicht kann noch mal jemand zur Technik kommen. <lacht> Wir machen ja viel Medienarbeit und immer bei mir funktioniert es gerade nicht. Ähm ja, also ich danke natürlich, Also dieser Preis geht natürlich äh, vor allem an, an die Teilnehmer dieses Projektes, dass ich das weiterklicken kann, das geht nicht. Äh meine äh, Studenten, die nun bereits im, ich habe das schon äh, spaßhaft als zweite Generation benannt, es wird also auch eine dritte geben, äh, die Idee äh, hat sich äh, so entwickelt, dass wir, ähm, ich wollte eigentlich die, <lacht> das ist unser Team, <lacht> äh, hier schauen wir vom, äh, ja, ja. Und äh, das, ist, äh, das sind unsere Teilnehmer aus, dem, äh, aus den beiden Generationen von 2015, 2014 vorher. Ähm Inzwischen haben wir das, äh, die Ausstellung äh, ein paar Mal gezeigt, haben uns sozusagen äh, auch äh, hier trainiert, äh, wie wir diese äh, ja, unterschiedlichen Orte nutzen, äh, um die Film- und Forschungsarbeiten zu zeigen. Es ist also, wir haben äh, Film-essays äh, zu je einem Gebäude, äh, zu ungefähr einer Biografie eines Architekten oder einer Architektin, die sich dann aber in der Ausstellung im Zusammenspiel mit den Forschungsmaterialien zeigen, die also auch in anschaulicher Weise präsentiert werden, sodass man sich als Besucher der Ausstellung tatsächlich mit diesen mit den Geschichten auch der Aktenlage zu Gebäuden informieren kann. Durch diese Dynamik, äh, diese verschiedenen Ausstellungen, ähm, das war also unsere letzte Ausstellung im Mai äh, äh, im max liebling -Haus in äh, Tel Aviv, durch diese verschiedenen Ausstellungen äh, gab es immer wieder eine Chance, auch das, das Projekt neu zu denken, es in neuen Räumen zu sehen, aber es auch zu erweitern. In diesem Fall war das also eine ganz wunderbare Verbindung mit der, zwischen der ersten und der zweiten Generation äh, in Tel Aviv, sozusagen mit der Ausstellung äh, anzukommen, etwas schon in der Tasche zu haben, zu präsentieren, aber dass wir uns sozusagen mit diesem Material äh, dort bereits in die Stadt einfinden äh, und wieder neu recherchieren. Also eine Ausstellung geht immer weiter äh, mit, mit neuen äh, Projektideen und Fragen an äh, die Stadt, beziehungsweise an Archive, äh, an äh, Experten, äh, Wissenschaftler, die uns äh, sozusagen Weiterhelfen. Ähm, aus dieser intensiven Arbeit zwischen äh, verschiedenen Ausstellungen ist die Idee gewachsen oder auch es war eine gewisse no Notwendigkeit, denn äh, die Studenten sind teilweise auch keine Studenten mehr. Sie haben graduiert, äh, sozusagen haben sie die Universität verlassen, sind aber trotzdem Forscher geblieben bzw. interessieren sich für das Fach und äh, bleiben sozusagen diesem, äh, dieser Gruppe verbunden. Und deshalb haben wir äh, uns entschlossen, dieses Center for Documentary Architecture zu gründen, äh, welches sozusagen äh, die Arbeiten zusammenfasst, aber auch neue Themenkomplexe behandelt. Äh, dazu gibt es also auch eine Webseite, dass wir mit diesem äh, dieses Archiv auch äh, präsentieren und äh, sozusagen anschaulich machen. Ähm, ich habe nicht die Zeit, äh, direkt auf die Arbeiten einzugehen, aber die Idee ist eigentlich sehr schön, auch in diesem Projekt äh, äh, äh, anschaulich, äh, dass wir also versuchen, uns wirklich mit einem Gebäude zu beschäftigen, sozusagen versuchen, äh, äh, das ist so dieses äh, Wortspiel auch mit der äh, Center for Documentary Architecture, äh, dass sich also Dokumentarfilm und Architektur als dokumentarisches Medium treffen dass wir meinen, dass die Architektur in gewisser Weise selbst sprechen kann. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen hinhören und äh, recht viel Recherchearbeit äh, betreiben. Äh, und das ist natürlich äh, ein, eine Arbeit, die... Äh, äh, die sehr viel Spaß machen kann und das ist, glaube ich auch unser, äh, das Positive an dieser Arbeit, dass wir also Theorie, Geschichte äh, sozusagen anschaulich äh, machen, indem wir sie tatsächlich äh, in äh, Archiven recherchieren. Hier haben wir eine Arbeit, äh, die ist bis nach London gefahren, ins äh, Victorian Albert Museum, um dort Dokumente zu, äh, äh, ähm, ähm, Sigmund Jaretsky zu finden. Und, äh, ja, und äh, dazu kamen äh, auch ganz wunderbare Begegnungen mit, äh, hier mit der Tochter des Architekten, äh, die schon lange nichts mehr von Historikern gehört hat. Sie ist eigentlich äh, sozusagen... Äh, überrascht worden vom Anruf oder der Anfrage der Studenten und ist auch ein ganz wunderschönes Filmprojekt dadurch entstanden oder auch eigentlich eine Freundschaft und eine Begegnung, die ganz wichtig ist und hier wird auch die Arbeit noch fortgesetzt. Das hat Herr Sukro auch schon erwähnt, dass wir äh, mit dem Mira-Wahrhaftig-Archiv arbeiten. Äh, Mira-Wahrhaftig war eine Architektin, die in den 1980ern begonnen hat, sich ein, eine unglaubliche Aufgabe zu stellen. Äh, sie wollte alle jüdischen, deutschen jüdischen Architekten, Architektinnen äh, wenigstens auflisten, wenigstens mal in eine äh, Dokumentation bringen und äh, um das zu tun, hat sie ein wahnsinniges Privatarchiv von Kopien, von Korrespondenzen und Begegnungen mit Zeitzeugen zusammengestellt und wir bauen eigentlich auf diesem Archiv, auf, diesem, auf diese Sammlung auf. Also das ist äh, äh, im Prinzip äh, eine Erweiterung durch die äh, Film- und äh, äh, Recherchearbeiten, die sozusagen diese Geschichten äh, äh, auch aktualisieren, sie sozusagen in ihrem Nachleben betrachten. Daher kommt diese Organisation äh, der Arbeiten als Archiv, das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Vorne sind also die Namen verschlüsselt, hier THME, das wäre Theodor Menkes, es geht hier um ein Haus in Haifa, das Glashaus am Karmel, wurde 1940 gebaut und die Bearbeitung des Projektes war 2014, also das zur Entschlüsselung dieses Codes. Das wäre meine Arbeit, das war äh, äh, zu, einem, äh, zu den Ruinen, den Überresten äh, eines äh, Kinos in Chemnitz von Bruno Kalitzky. Ähm, eine Arbeit, die sich äh, gar nicht nur mit dem Film beschäftigt hat, also, äh, da ist eigentlich auch sind wir darauf gekommen, dass in dem Moment, in dem man eine Kamera auf dem... Auf der Schulter trägt, etwas passiert am Ort, dass man sich bemerkbar macht, dass Leute das vielleicht suspekt finden, mal ein Gespräch entsteht. Und wir sind also in recht viele Briefkorrespondenzen gekommen. Und letztlich ist dieses Projekt nicht nur als Filmprojekt abgeschlossen worden, sondern es gab eine Freilicht-Performance, die sozusagen auf diesem eigentlich am Ort des Kinos nochmal eine Freilichtaufführung. Äh, organisierte. Ähm, also das sind sozusagen noch mal erweiternde Ideen. Äh, wir werden im Anschluss äh, Gelegenheit haben, noch mal ein paar Filme äh, einzulegen. Äh, das soll aber im Anschluss stattfinden, da es sonst zu weit führt. Ähm, hier auch eine äh, spannende Arbeit äh, von Vera Heinemann und Eva äh, Körber zu ähm, ähm, Ginja Averbuch und ähm, um. Elsa Guidoni <lacht> zum Café Galina ähm, äh, welches im Moment auch in der Diskussion ist, in äh, Tel Aviv es wieder aufzubauen. Insofern, äh, als wir das in Tel Aviv vorgestellt haben, war das äh, von ganz großem Interesse und äh, hier war ein bisschen so die Schwierigkeit, dass wir recht wenig äh, Materialien hatten und äh, sich wenige, äh, wenig Dokumente eigentlich erschlossen und deswegen war, äh, ist das auch ein sehr schöner Film, hier mal zu experimentieren, wie kann man eigentlich Bü äh, Bilder lesen und äh, sozusagen, Trotzdem äh, diese Geschichte rekonstruieren. Ähm, ja, das war äh, zu Sigmund Jarecki. Äh die Arbeit, wo ich die alte Dame schon ihr Bild gezeigt habe, ein Kino hier in Berlin ist im Moment ein Verkaufsort für Waschmaschinen und Kühlschränke und es war ganz niedlich, dass die alte Dame das auch ganz, ganz bizarr fand und sogar ganz erfreulich, dass doch da wenigstens eine Nutzung nun an diesem Ort ist. Also ganz schade. Ähm, hier eine ganz spannende Arbeit äh, zu ähm, äh, dem Arnold äh, Zweig-Gebäude oder das, das Haus für, äh, für Arnold Zweig von ähm, äh, Harry Rosenthal, äh, welches äh, komplett, äh, nachdem äh, Arnold Zweig ausgezogen ist oder emigrieren musste, äh, von... Äh, einem deutschen General erstmal äh, ähm, entarisiert ähm, wurde <lacht> und ihm äh, erstmal ein schönes Satteldach aufgesetzt wurde und eigentlich diese äh, schönen, äh, gewagten, äh, modernen äh, äh, Strukturen ersetzt wurden durch äh, eher äh, so einen Heim Heimatstil. Und das äh, Projekt beschäftigt sich also mit den Bewohnern heute in dem Haus, die sozusagen diese Geschichte nochmal äh, ganz anders äh, äh, durchleben und äh, ja, äh, erzählen. Ähm, und vielleicht, äh, damit das nicht zu lang wird, aber hier noch das Beispiel von den Kupferhäusern, die sozusagen als, als Fertigteilhaus aus Deutschland nach Palästina geschickt wurden. Man konnte also Vermögen in Kupfer anlegen und dieses Kupfer ist sozusagen Samthaus nach Palästina geschickt worden. Und hier ist unsere Studentin hat etwa fünf Häuser aufgesucht und sozusagen das Leben dieser Bewohner nochmal dokumentiert. Hier, das ist vielleicht noch interessant, dass wir also in der zweiten Generation äh, dann über die schon Erforschten nochmal weiter äh, die Projekte erweitern. Hier zu Pono in einem anderen Gebäude, äh, Tarzan in Berlin, eine künstlerische Arbeit äh, und äh, ja, hier zum Haifa, zum Talpiot market äh, und hier jetzt auch eine, eine spannende Nachnutzung der Synagoge in Plauen. Das ist ja bekannt, sozusagen, dass diese Synagoge zerstört wurde. Nun ist es spannend, und damit beschäftigen sich die Studenten, was ist denn an dem Ort danach passiert? Ähm, ja, ich werde es Ihnen nicht erzählen. Äh, Sie, vielleicht gibt es Gelegenheit, den Film wirklich ganz zu sehen. Ähm, ja, also es ist eine seine Ausstellung, die sich also immer wieder in neuen Konstellationen findet. Und äh, die, das merken Sie vielleicht diesen Projekten auch an, äh, die einen unglaublichen Spaß machen, auch in der Recherche, die uns äh, sozusagen... Ähm, auch verbinden mit, mit einer wissenschaftlichen Netzwerk, dass wir, also wir haben Experten, die wir äh, sozusagen regelmäßig äh, kontaktieren und befragen und äh, deshalb geht der Dank auch an die, und ich weiß, es sind viele im Raum, äh, die uns bei unserer Recherche danken und ja, ich freue mich, dass wir so ein tolles Team haben und äh, ich hoffe, dass wir daran weiterarbeiten können. Dankeschön. Geh